Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, können Sie sich vorstellen, dass Sie an meiner Stelle ein digitalisierter Sprecher durch den MOOC begleitet und anstelle der Vortragenden Avatare mit digitalisierten Stimmen Ihnen die Inhalte vermitteln? Wahrscheinlich können Sie sich das vorstellen und Sie würden es vielleicht auch akzeptieren. Aber können Sie sich auch vorstellen, dass staatliche Nachrichtenagenturen, dies in ähnlicher Weise bereits in ihrem medialen Alltag etabliert haben, Veränderungen gehen immer mit Veränderungen der eigenen Wahrnehmung, der Wahrnehmung von Rollenbildern und auch der Wahrnehmung von Arbeitsweisen einher. Wie nehmen Sie gegenwärtig die Medienlandschaft und Medienschaffende wahr? Oder, falls Sie selbst Journalist oder Journalistin sind, mit welchen Konflikten haben Sie es durch veränderte Rollenwahrnehmungen zu tun? Oder nochmal anders gefragt, haben Roboter teilweise schon Journalisten und Journalistinnen beziehungsweise Nachrichtensprecher und Nachrichtensprecherinnen ersetzt? Auf diese und weitere Fragen werden Sie in diesem Video Antworten finden. Thema 3 wäre mit folgenden Fragestellungen unterlegt. Zunächst Frage 1. Welche Veränderungen bringt die digitale Transformation für die Rollen und die Rollenwahrnehmung, die Journalisten spielen? Frage 2 wäre, wie verändert sich denn der Arbeitsalltag von Journalisten und welche neuen Aktionsfelder entstehen? Und Frage 3 ist, nimmt jetzt beide Seiten, sowohl die journalistische Seite als auch die redaktionelle und verlegerische Seite in Betracht. Und ich werde mich fragen, welche Konfliktpotenziale und Auswirkungen für Journalistinnen, Journalisten und Medienmanagerinnen entstehen. Die veränderten Rollen für Journalisten und auch die Wahrnehmungen zu diesen Rollen sind insbesondere durch die Datafizierung und die Automatisierung geprägt. Ich gehe davon aus, dass Journalisten und Journalistinnen sehr wohl KI-Systeme zum Einsatz bringen werden wollen, wenn sie dies nicht schon tun, wenn es um Textgeneration Automatisierte Textgeneration in Bereichen Sport, Börse oder Wetter geht, um tatsächlich Arbeiten Arbeitszeiten frei zu bekommen für andere Hintergrundarbeiten, die Journalisten ansonsten tätigen müssen. Ich nehme an, dass dieses Rollenverständnis auch bei Journalistinnen so wahrgenommen wird, dass man Arbeitserleichterungen durch KI-Systeme sehr wohl akzeptiert und Verbesserungen für den Arbeitsalltag empfindet. Zum anderen ist zu sehen, dass der Journalist durchaus, die Journalistin durchaus auch mit sehr vielen neuen Arbeiten im Arbeitsalltag konfrontiert sein wird. Es geht darum, nicht nur objektiv und faktengenau äh, zu recherchieren, auf Themen zu bearbeiten, wie das im traditionellen journalistischen Arbeiten äh, der Fall wäre, sondern man geht jetzt auch äh, dorthin als äh, sogenannter Investigator oder auch sogar als, äh, als Techniker zunehmend ähm, Arbeiten übernehmen zu müssen, die äh, doch recht fern dem Journalismus ursprünglich noch waren. Und zum Dritten äh, stelle ich fest, dass der Journalist zunehmend auch zum Verbinder, zum Connector wird, insbesondere für äh, Mediennutzerinnen und Nutzer im Bereich der Online- und der sozialen Medien. Hier geht es also darum, äh, nicht nur erhöhte Partizipation äh, zu schaffen, sondern auch die Daten, die durch diese äh, Kontakte entstehen, auch so auszulösen, äh, dass man verstärkt sozusagen im... Äh, verstärkte Angebote in Produktinnovationen in diesem Bereich auch auf Basis dieser generierten Daten, Nutzerdaten äh, machen kann. Äh der Verleger, der Redakteur, der unternehmerischer tätig ist, wird wohl nicht mehr der traditionelle Manager sein, der sozusagen das Geschäft verwaltet, sondern er wird zunehmend durch den Einfluss jetzt von neuen Techniken zum Neostrategen sich wandeln müssen. Das heißt, er wird äh, den Ankauf und Einsatz, die Implementierung von neuen Technologien ebenso, äh, ebenso erwägen müssen und bewältigen müssen, wie er auch zunehmend zum Entrepreneur, also zum Unternehmer wird, um sozusagen neue Geschäftsfelder zu identifizieren und neue Erlösmöglichkeiten auch zu erkennen. Und zum Dritten geht es natürlich auch sehr stark bei den Redakteuren und Verlegerinnen auch darum, nicht nur den Journalistinnen gute Arbeitsbedingungen zu ermöglichen, sondern auch die Nutzerinnen und Nutzer im Sinne eines Stakeholder-Managements zunehmend hereinzuholen und in die Wertesysteme eines, eines einer Medienarbeit insgesamt äh, äh, zu inkludieren. Der Arbeitsalltag verändert sich dementsprechend äh, stark, äh, je nachdem, wie intensiv äh, Big Data und KI-Systeme bereits im Journalismus eingesetzt sind. Äh, die Recherche, äh, die Produktion, äh, der Vertrieb, äh, die Nacharbeitung alles wird sich sozusagen effizienter gestalten, es wird schneller sein, es wird mit mehreren Multimedia-Systemen gearbeitet werden, es werden Grafiken, Informationen, Tabellen eingespielt, alles das auf Basis von riesigen Datenmengen, die zunächst sozusagen auch erstellt werden müssen und gesammelt werden müssen und interpretiert werden müssen. Also die Arbeit des Journalisten verändert sich relativ dramatisch. Der Roboterjournalismus, von dem man heute auch spricht, äh, äh, kann aber tatsächlich nicht ganz auf den Menschen auch verzichten, äh, da die Menschen, die Journalisten ja vorher auch das Konzept erstellen, die Textbausteine auch anlegen und auch natürlich die Anwendung äh, programmieren müssen. Generell äh, so ein Zitat von Professor Thomas Hestermann aus 2017: Generell kann die Maschine nur so viel leisten, wie man ihr beigebracht hat und nicht mehr. Die Konflikte äh, abschließend, die äh, entstehen, äh, ich denke, dass äh, der Einsatz von KI-Systemen und Big Data Systemen im Journalismus wohl äh, oder übel äh, die Konflikte zwischen Journalistinnen und Verlegerinnen intensivieren könnte. Es geht darum, äh, dass äh, die Budgets von den Verlegern so eingesetzt sind, dass äh, erfolgbringend journalistische Inhalte an Zielgruppen äh, vertrieben sind, äh, die auch angenommen sind und der Journalist über diese Systeme jetzt sozusagen noch mehr im Zwang der Effizienz, der Sparsamkeit und der Wirtschaftlichkeit äh, steckt oder gesteckt wird und der Verleger genau äh, nachsehen wird, wie sehr der Journalist sozusagen erfolgreich diese Effizienzsteigerungszwänge oder Pflichten erfüllen kann. Das wird wohl der zentrale Konflikt sein.